Hallo Freunde der Virtual-Realität! Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Eigentlich nur eine kurze Info, es gibt jetzt bald eine Rabattaktion von VR-Optiker und wer VR-Optiker nicht kennt, die bauen uns hier diese schönen Teile, damit wir diese Teile nicht mehr hier drin brauchen. Ja? Also es sind Sehstärke-Linsen-Einsätze für unsere VR-Brillen. Und das für jede VR-Brille, die so auf dem Markt ist, schauen wir uns gleich nochmal die Homepage an. Und ja, die haben jetzt eine coole Rabattaktion aktion vom 18.11. bis zum 30.11. Da gibt es auf Sehstärke-Linsen 5%. Und auf Planlinsen, das sind Linsen ohne Sehstärke, damit wir einfach nur unsere ja, Linsen in der VR-Brille schützen, da gibt es 20% drauf. Und ähm, es gibt auch noch einen Rabattcode von mir oder einen Link, da gibt es auch nochmal 5%. Und somit könnt ihr bei Planlinsen ohne Sehstärke 25% Rabatt bekommen und mit sehstärke Linseneinsätze könnt ihr 10% Rabatt bekommen. Und jetzt schauen wir uns einfach mal ganz kurz die Homepage an und äh, ja, hier oben seht ihr auch den Link, ähm, ja, wiroptiker.de, Coupon gleich tupac VR, aber ich werde auf jeden Fall alles unten in die Beschreibung packen, damit ihr den Rabattcode dann auch nutzen könnt. Also es ist stapelbar, das heißt, wenn ich jetzt für die Pico 4 mir Planlinsen bestellen möchte, dann äh, bekommt ihr hier 25% drauf und das ist äh, ganz ordentlich. Wenn ich jetzt mit Sehstärke irgendwas ordere, ich sage einfach mal, wir geben einfach mal hier einen Wert an. So, Ich glaube, das sind so meine Werte, 3,75, irgendwie so, da liege ich bei. Und äh, die Werte weiß ich jetzt nicht müsst ihr euren Brillenpass natürlich entnehmen und schaut, dass der auch aktuell ist. Also, dass ihr nicht jetzt, sage ich mal, zwei Jahre alten Brillenpass benutzt und eure Augen haben sich vielleicht geändert. Also, da solltet ihr wirklich darauf achten, dass ihr dann nochmal zum Optiker, zum Arzt geht, eure Augen nochmal checken lasst. Und äh, dafür sind die Teile einfach zu teuer, damit es nachher nicht passt. Das wäre echt schade. Auf jeden Fall bekommt ihr dann hier drauf 10% mit meinem Code und der Rabattaktion von VR Optica. Also es ist stapelbar 10%. Ist natürlich eine ordentliche Summe. Und ja, bei Planlinsen 25% Rabatt ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ja, wie ihr hier seht, ist alles verfügbar. Hier die Quest Pro ist äh, geplant, da kommt noch auch noch natürlich was und ansonsten könnt ihr hier für jedes VR Headset euch die Linsen machen lassen und ich habe es schon in mehreren Videos für VR Optiker erwähnt, also das die Teile sind echt ihr Geld wert. Erstmal sehe ich viel besser durch diese Linsen, als wenn ich jetzt meine normale Brille anhabe. Und ich komme natürlich auch näher an die normalen Linsen heran und habe somit auch ein größeres Field of View. Da gibt es auch einen Test zu, den habe ich gemacht mit Brille, ohne Brille. Und ja, da habe ich dann die Field of Views getestet. Und ja, das werde ich definitiv auch nochmal unten in die Beschreibung, oben in die Infobox packen, also definitiv mal raufschauen, äh, lohnt sich auf jeden Fall, für Brillenträger sowieso. Ja, das war es eigentlich, eine ganz kurze Info nur für euch, also haltet euch den 18.11. bereit, also wenn ihr jetzt äh, sowieso vorhattet, Sehstärklinsen zu bestellen oder Planlinsen zu bestellen, wartet noch bis zum 18. und äh, dann könnt ihr bestellen und habt dann auch ja, den vollen Rabatt. Wie gesagt, ist alles unten in der Beschreibung verlinkt und wenn ihr Fragen habt, gerne könnt ihr die stellen unter den Kommentaren. Ihr könnt uns aber auch im Discord besuchen oder in unserer Facebook-Gruppe. Die Links dazu sind auch unten in der Beschreibung, also würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr uns da auch besuchen würdet. Und äh, ja, ich sage einfach mal Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr jetzt ein Abo da dalasst, Like da dalassen, ist natürlich auch echt nice von euch. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.